Willkommen bei CodeQuest. Quest. Na? Ja. Hallo. Aber jetzt müssen wir das aufnehmen. Willst du mal meinen Schmalzbiber knütteln? Komm. Wir arbeiten hier. Ich wir auch. sind hier nicht so fast. da. Ja. ich schon. Ey. Hallo. Darf ich dich auf ein Glas Essigkurkenwasser einladen? Essigkurkenwasser? Trinkt man das hier? <lacht> Wir müssen leider gerade wegen der Uni was machen. Das tut mir voll leid. Wir kommen aus Hamburg und müssen hier ins Projekt leider starten. <lacht> Aber das ist ganz lieb. Was ist so Hey, komm nochmal mal zu mir herübergewackelt, du süßer Pudding. Sorry. Um, ich, ich habe eine Blasenentzündung. Na, schau sich das einer mal an! Willst du mal an meinem Schmalzbiberknödel? Was willst du mal an meinem Schmalzbiberknödel? Nee, ich möchte gar nichts sagen Nee, können Sie bitte weitergehen? Ich möchte gar nichts von ihm. An meinem Schmalzbiberknödel? Ich knödel mal selbst irgendwo. Möchte ich Angst. Okay. Ich treffe mich gleich mit jemandem. Können Sie probieren, ob ich stinke? Dieser Grashalm ist viel zu rot. Leck mich Mach am denn, Zwieback. Was machen wir denn da? Ja? Leck mich am Zwieback. Ich hasse es, Untertitel zu lesen. Oh, ich hasse es, Untertitel zu lesen. Hm, da hast du Pech gehabt. Es ist nun mal auf Deutsch und wir brauchen auch für unsere nicht-Deutschen Untertitel. Es tut mir leid. Siehst du, alles, was ich sage, ist mit Untertiteln verziert. Das ist voll nervig. Oder? Ich muss gar nicht, sagen, kann ich was so von mir Können wir dir irgendwie helfen? Ähm, ich treffe mich gleich mit jemandem. Ja. Können Sie probieren, ob ich stinke? Ja, okay. <lacht> Viel zu rot. Guck mal. Ja. ja. Viel zu rot. Viel, ja, ja. Guck dir das mal an. Sehe ich genauso. Das, äh, das erkennen wir schon mit ja. Auch, ja. Ja, Ja, ganz eindeutig. Viel zu gut. Nerven dich die Untertitel auch so? Teilweise. Ja. Es kommt immer darauf an, ob ich den Film auch so verstehe oder nicht. Ja, ja. <lacht> nicht. Ich meine, du selbst hast ja auch Untertitel. Findest du die gut oder eher schlecht? Es kommt halt immer aufs Thema an. Okay. Ist ja oh, hey! Do you understand German? Sorry? German? Do you understand it? No. Ihr seht so verdammt gut aus. Es ist unglaublich. Ich gucke mich in Deutschland um. Alle Deutschen sehen so scheiße aus. Aber ihr, ihr seht wundervoll aus. Guckt euch doch mal an. Super gut. Super gut und so intelligent wie ihr wirkt. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ihr könnt auch noch super gut klatschen. Es ist der Wahnsinn!